Willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich habe heute. Be was wollte ich sagen? PlaySpot Update. Macht das bitte nicht. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Nein.